Der 9. Mai ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland. Der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkrieges, daran ist heute mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau erinnert worden. Präsident Putin rechtfertigte in seiner Rede den Angriff auf die Ukraine und war zugleich dem Besten vor, einen Krieg gegen Russland zu führen. Blumen für den Veteranen. Gennady Morgunov ist 99 Jahre alt, hat gegen die Faschisten gekämpft. Und dafür ehren ihn heute die Jüngeren. Er findet den Krieg in der Ukraine richtig. Sie haben versprochen, die NATO nicht zu erweitern. Und dann kamen sie immer näher und näher.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 So können die Bewohner Moskaus ihre Eindrücke nur am Straßenrand sammeln. In vielen anderen Städten Russlands gab es in diesem Jahr keine Paraden. Wegen Sicherheitsbedenken, so lautet die eher wortkarge Begründung.